Leveln beim 3D-Druck ist sehr wichtig, das wissen wir alle. Das Leveln ist manchmal nicht ganz einfach. Man hat ja auch nicht viel Platz. Es kommt schon auf ein Zehntel Millimeter oder optimalerweise noch weniger drauf an. Mein Drucker hat ein Glasbett. Das heißt, es ist starr, eben und plan. Nun braucht man zum Verstellen einer Ebene in alle Richtungen braucht man keine vier Schrauben. Man braucht sie einfach nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute immer vier Schrauben einbauen. Man braucht drei. Ich habe eine Schraube entfernt und zwar die da hinten. Wenn ich level, dann stelle ich erst mit dem Druckkopf an diesem Punkt auf ein Zehntel Millimeter ein, dann stelle ich ihn an diesem Punkt auf ein Zehntel Millimeter ein und dann auf diesen. Und weil das Bett ja plan, eben und steif ist, muss zwangsläufig dieser Punkt da hinten auch dann auf ein Zehntel Millimeter sein. So, das habe ich jetzt im Groben gemacht. Dann habe ich diese kleinen Testquader gedruckt. Die haben eine Dicke von 0,15 mm. und ähm, jetzt kann ich tatsächlich einen Messschieber nehmen und jetzt messe ich die Höhe, die ist hier 0,38, hier 0,57, hier 0,8 und hier 0,62. Jetzt muss ich also diese hier oben rechts, die muss ich ein bisschen höher drehen, damit der Abstand geringer wird. Und die muss ich auch ein bisschen höher drehen. Und das mache ich, dann kann ich nachher nochmal diese Ecken ausdrucken. Und dann habe ich nachher wirklich präzise mit Messschieber nachgemessen den definitiven Abstand der Düse zum Bett. Ja, ähm, dann finde ich noch was anderes wichtig. Das hier ist die rausgeschraubte Stellschraube. Moment, mal was Weißes drunter. Das ist die rausgeschraubte Stellschraube. Das ist ein M5-Gewinde. M5 ist nach Norm, hat es eine Steigung von 0,8 mm. Das heißt, wenn man dieses Rädchen genau einmal um 360 Grad dreht, hat man 0,8 mm zurückgelegt. Dieses Rädchen hat insgesamt 18 Zähne. Da gibt es jede Menge verschiedene, aber die Zahl der Zähne ist wichtig. Denn wenn man diese 0,8 mm teilt durch die Zahl der Zähne, dann hat man raus, wie viel sich die Höhe ändert, wenn man um einen Zacken weiter dreht. In diesem Fall, bei diesem Ding sind das 0,044 mm, also 4,4 hundertstel Millimeter. Und das ist also definitiv, ohne dass man es nachmisst, 100% sicher. Wenn ich jetzt vorher da oben meinetwegen 0,54 mm gedreht habe und ich will runter, dann drehe ich entsprechend hier 1, 2, 3, oder 4 Zacken runter oder hoch und dann habe ich das genaue Maß. Ja. Das ist also eine Methode, um wirklich 100% genau zu leveln mit relativ wenig Aufwand.